Hallo Leute, ich bin entlang dem Ufer an der Thais unterwegs und ein kleiner Vorteil hat es, dass es regnet. Es sind wenig Leute unterwegs. Sehr schön hier, ich will einfach nur die Geräuschkulisse auf sich wirken lassen. Hallo Leute, ich bin entlang dem Ufer an der Theis unterwegs und ein kleiner Vorteil hat es, dass es regnet. Es sind wenig Leute unterwegs. Denn so mag es eigentlich der Bernd vom Kanal Horns Hornsby55 am liebsten, für den dies eine Videoantwort darstellen soll. Ja, lieber Bernd. Ich wollte dir eigentlich noch mein EDC zeigen, was ich dabei habe, so wie du das gerne auch immer machst. Hier macht die Thais oder wie die hier sagen Teaser einen äh, Bogen, einen Doppelbogen. Aber es regnet einfach doch zu sehr, als ob, dass ich die Dinge die auch ja, empfindlich für feuchtigkeit sind jetzt rausnehmen würde hey, das zeige ich dir zu hause hier ist durch diesen bogen eine ganz schöne erosion so das zeige ich dir dann im trocknen und man sieht hier war der weg ist einfach eingebrochen und da gibt es neue spuren ja, also dann grüße ich dich mit diesen Bildern und danke dir für diese Challenge. Mach's gut. So, ich bin jetzt zurück. Inzwischen scheint die Sonne auch wieder rauszukommen. <lacht> War schön. War keiner unterwegs. Ich hab wirklich die Ruhe genossen. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Und im Anschluss noch ein paar Bilder. Und auch noch vielleicht so das eine andere, was ich im Rucksack habe. Was ich gern dabei habe. Du magst es ja auch so. Also, tja. so jetzt komme ich zum EDC-Zeug. Also Erste-Hilfe-Set. Am Rucksack etwas Paracord. Ähm, hier eine einfache LED-Taschenlampe mit Ersatzbatterie. Das reicht. Ein Messer, das auch in der Ukraine legal ist. Denn ich habe hier den Flipper abmontiert, also abgeschliffen. Udo hat mir das äh, poliert noch. Den kann ich trotzdem so kontrolliert öffnen. Unter 9 cm Klingenlänge. Ein feststehendes kleines Messer, wie Udo es nennt, Patchknife. Da man es mit diesen hosenklefen in den Kragen rein rein patchen kann oder überall an die Schuhe rein oder auch um den Hals tragen ein minimales Feuerset wenn ich etwas länger arbeiten will ein Handgelenkstütze mein Geldbeutel da habe ich auch klein gefaltete Scheine drin jetzt weil es etwas leichter sein soll eine 2 Liter Wasserflasche du magst es ja auch das ist ein Zenit 8 achtmal 30 Fernglas mit Einzelaugen Scharfstellung. Ein Hut gegen die Sonne. Dann meine Hosenbeine, die ich abmachen kann. Zwei Leinenbeutel, dann ganze so Baumwollbeutel. Und wenn ich irgendwie noch über Nacht bleibe, dann kommt auf jeden Fall eine Reisezahnbürste schon mit. Zahnpaste drauf für eine Nacht oder eben auch eine kleine Tube Ohrenstöpsel, ich habe es hier rot-grün, damit ich weiß welches und welches Ohr ist und nicht zu verachten eine Pinkelflasche, denn man weiß manchmal nicht wo man hinkommt und wo nachts das nächste Klo ist. Also dann, alles Gute.